Und jetzt schauen wir in eure Sterne. Ihr startet voller Ideen und Projekte ins neue Jahr, denn fünf Planeten lenken die Energie in euer Zeichen und die Venus steht auch dabei. Falls ihr einen neuen Flirt am Laufen habt, wird es bestimmt gleich zu Jahresbeginn spannend, denn wir haben am 2. Januar einen Vollmond bei euch auf der Beziehungsachse. Und das kann hier einen Partner anzeigen, der sehr gefühlvoll ist oder sehr emotional und euch mit Beschlag belegt, während ihr wahrscheinlich stark mit euch selbst und euren ganzen Plänen beschäftigt seid. Aber immerhin, die Venus in eurem eigenen Zeichen zeigt an, dass ihr auch Platz für die Liebe lasst. Noch bis zum 18. Januar steht die Venus in eurem eigenen Zeichen. Das ist nicht nur schön für liebevolle Gefühle, sondern auch für eure Selbstliebe. Und die ist ja ganz wichtig, jetzt wo Saturn in eurem Zeichen steht. Da neigt ihr nämlich dazu, vor lauter Arbeitsaufwand und Projekten euer Wohlergehen ein bisschen zu vernachlässigen. Der Neumond am 17. Januar findet im Steinbock statt und er bietet euch die Gelegenheit, über eure Pläne und Vorhaben für das kommende Jahr, vielleicht sogar für die kommenden drei Jahre, zu meditieren und Wünsche zu formulieren und euch dabei selbst liebevoll anzunehmen. Der Mars bildet noch bis zum 26. Januar einen günstigen Aspekt zu eurer Sonne und das gibt euch Schwung für eure Vorhaben und zeigt außerdem die Unterstützung von Freunden oder Mitarbeitern an. Für die Liebe ist es auch ein lustvoller Aspekt. Falls ihr also jemanden zum Kuscheln habt, nehmt euch Zeit dafür und das gilt vor allem für die dritte Dekade. Die Lilith steht ja auch bei euch im ersten Haus und beeinflusst die erste Dekade und alle, die den Aszendenten zwischen 5 und 10 Grad Steinbock haben. Das kann bedeuten, dass ihr viel Freiraum für euch selbst braucht. Andererseits, wenn ihr Solo seid, wirkt ihr wahrscheinlich sehr faszinierend auf potenzielle Partner. Ihr seid aber nicht unbedingt in der Stimmung, einem Flirtpartner Liebe irgendwelche Spielchen zu spielen, weil ihr eben mit euch selbst und euren Projekten beschäftigt seid. Die Mondfinsternis am 31. Januar bildet keine direkten Aspekte zu eurer Sonne, es sei denn, ihr habt Planeten im Wassermann oder im Löwen, dann könntet ihr sie allerdings deutlich spüren. In dem Fall schaut doch bitte in die Videos für Löwe und Wassermann, worauf ihr euch bei dieser Mondfinsternis einstellen solltet. Vom 10. Februar bis zum 6. März steht die Venus wieder sehr günstig für euch. Sie läuft dann durch die Fische und aktiviert den Romantikaspekt des Jahres. Da seid ihr dann durchaus offen für liebevolle Ablenkungen von eurem strammen Programm. Und wer von euch über den Jahreswechsel viel gearbeitet hat, sollte vielleicht einen Urlaub mit dem Partner in Betracht ziehen. Wer von euch gerne schreibt oder damit sogar sein Geld verdient, der wird in dieser Zeit die wunderbarsten Inspirationen haben. Der Aspekt ist auch wunderschön für Liebesbotschaften und Liebesgeflüster. Ab dem 18. März und bis zum 15. Mai wird der Mars durch den Steinbock laufen, durch euer erstes Haus. Und das ist eine Zeit, wo man besonders viel Kraft und Schwung hat seine Unternehmungen durchzuziehen und oft auch sexuell einen großen Appetit. Allerdings gibt es in dieser Zeit vom 30. März bis zum 7. April einige Spannungen mit Mars, Saturn und der Sonne hier und auch Pluto später noch. Da müsst ihr damit rechnen, dass ihr zeitweise wie blockiert seid und das regt euch dann auf. In dieser Zeit dürft ihr euren eigenen Frust nicht am Partner auslassen. Zum Glück kommt Hilfe von der Venus, die geht nämlich ab dem 31. März und bis zum 24. April durch das Zeichen Stier und bildet währenddessen einen sinnlichen und kreativen Aspekt zu eurer Sonne. Das ist sehr gut, um eventuelle Konflikte beizulegen und die Kräfte von Venus und Mars in konstruktive Bahnen zu lenken, besonders in der Zeit vom 12. bis zum 18. April. In dieser Zeit verbindet sich der Mars auch mit der Lilith und alle, die geflirtet haben und umworben wurden, haben dann vielleicht doch mal endlich Lust, sich auf diesen Flirt näher einzulassen, auch in erotischer Hinsicht. Vom 19. Mai bis zum 13. Juni wird die Venus durch den Krebs und damit durch euer Partnerhaus laufen. Das ist immer eine schöne Zeit für Geselligkeit und Begegnungen fallen einfach netter und liebevoller aus. Auch die Chancen, jemanden kennenzulernen, sind erhöht, besonders für Steinbock-Männer, die süße Flirts erleben können. In der Zeit vom 10. Juli bis zum 6. August läuft die Venus dann durch die Jungfrau, wieder in einem wunderbaren Aspekt zur Steinbocksonne und im Sonnenhaus der Reisen. Das kann also eine gute Zeit für einen Liebesurlaub sein und wenn ihr Solo seid, könnt ihr der Liebe auf Reisen begegnen. 2018 wird der Mars ja auch rückläufig und zwar zwischen dem 26. Juni und dem 27. August. Generell ist die Rückläufigkeitsphase von Mars eine Zeit, wo man sich wie gelähmt fühlen kann, wo Dinge zum Erliegen kommen. Die Konstellation kann euch auch beruflich Steine in den Weg legen. Dabei ist besonders die zweite Augusthälfte heikel für euch. Speziell für die dritte Dekade, denn da läuft der Mars nochmal ein Stück rückwärts in den Steinbock. Um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, wäre es am besten in dieser Zeit Urlaub zu machen. Da werde ich dann jeweils in den Monatshoroskopen noch genauer drauf eingehen. Vom 9. September bis zum 31. Oktober läuft die Venus durch den Skorpion in einem günstigen und freundschaftlichen Aspekt zur Steinbocksonne. Aber sie wird währenddessen rückläufig, nämlich vom 5. Oktober bis zum 16. November. Und während dieser Zeit kommt es immer wieder zu heißen Spannungen zwischen den Liebesplaneten hier Venus und Mars. Und die wilde Lilith ist auch mit beteiligt und auch Überraschungsplanet Uranus. Das heißt, in der Liebe geht es hoch her, man ist heiß und dann wieder kalt, man ist verliebt, dann will man sich wieder trennen. Ihr seid wahrscheinlich eher in der Position der guten Freunde, bei denen sich die anderen ausweinen, denn die Aspekte betreffen euch nicht so direkt. Es sei denn, ihr habt Planeten im Wassermann oder im Skorpion im Horoskop. Das müsste man in einer persönlichen Beratung klären. Falls ihr Single seid, kann aus so einer emotionalen Situation sogar ein Flirt oder eine neue Freundschaft entstehen. Trotzdem solltet ihr während dieser Zeit vorsichtig damit sein, neue Beziehungen anzufangen, denn Entscheidungen sind bis zum 16. November noch nicht sicher. Vom 1. November bis zum 2. Dezember kann es nochmal eine Liebeskrise für euch geben, und zwar vor allem für die dritte Dekade. Doch direkt im Anschluss daran wendet sich dann alles wieder zum Guten. Bis zum 7. Januar 2019 werden beide Liebesplaneten in Harmonie miteinander stehen und dabei einen wunderbaren Aspekt zur Steinbocksonne bilden. Das war der große Überblick über eure Highlights und kritischen Phasen im Jahr 2018.